Was geht? Das ist TV. Ihr kennt den Typen hier neben mir vielleicht, der Sebastian Er hat mir geholfen bei dem äh, Videospiel vs. Reality-Sketch Und äh, ja, wir machen die Rückwärts-Wort-Challenge ähm, Was wir machen werden, ist, jeder von uns sagt dem anderen einen Begriff In diesem Fall einen Autonamen Und der andere muss versuchen, ihn rückwärts auszusprechen Und ich werde dann ihn schreiben, ob wir es geschafft haben oder es nicht geschafft haben bist du bereit? Ich nicht. <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, äh, legen wir doch los mit dem ersten Begriff für dich. Einfacher Name. BMW M3. Frip. Yeah, f M3. <lacht> Okay, dann lügen wir mal probieren. Das klingt so bescheuert, aber glaub mir, rückwärts klingt's besser. Eweemerei. Das war ein leichter Begriff. Oh, scheiße. Aber du darfst den nächsten aussuchen. Aber mach's kurz. Mach die R8. Tra. Eh I wants E <lacht> das war DAUI! <lacht> Scheiße! <lacht> Passt, pa pa pa pa pa ich mache den nächsten, okay? Okay. VW Golf Flug W F... Und Golf... Aber, was lass ich mir probieren. Okay. Flog... Ewe. Ewe. Ewe. Nee, Ewe. Ewe. Okay, Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. V ist Waff. Ah. Oh Gott. Oh mein Gott. Das Schlimme ist eigentlich, man denkt so ein Name wie, keine Ahnung, Porsche 911 ist leicht. Weil 911 ist ja nur drei Zahlen. Aber die Zahlen muss man aussprechen rückwärts im Zweifelsfall. Ich glaube, wir machen nicht Porsche 911, oder? Eschropp. Eschropp? Es ist es Eschropp? Oh Sche Okay, okay, okay. Nee, ah, nee mein Auto von hinter den Kulissen. Okay. Hyundai Ui. Oh Gott. Okay, warte, warte, lass uns. So zing. Zing, zing, und dann kommt Hyundai. Jun. Nui? Nee. Nui. <lacht> Nui. <lacht> <lacht> oh Gott, das kriegen wir nie zusammen. Oh Gott, warte, warte. Gut, also ein letztes Mal probieren wir das jetzt nochmal. Schon bei i20. Gitz... ...navz... ...i... ja, äh, ...jade... Ja, Moment, wir wissen also, nicht, ob das tatsächlich gut geht. <lacht> Jun ...i... I, I S man. Ferrari F40 4 jiff Je, es ist Er spricht mir nicht, wie ich sage, 40 Gizjef? Ira Ref Ferrari ich <lacht> Wieso klingt alles rückwärts so Bäh? Überreff Das sollte es hoffentlich sein Also Fähravi ist Wir probieren das nochmal mit hinter den Kulissen Fort geht hin Oh, das könnte leicht sein, vielleicht Et-egg <sie> <sie> <Ad -ek> Droff <lacht> <Ad> Et-egg <-ek> Droff <lacht> Et-egg Droff Klingt russisch. Okay, probieren wir nochmal eins von dir. Mercedes Vito. Oh Gott, Vito ist leicht. Das ist Itof. Mercedes Z E S R M. Also Itov Z E S R M. Mercedes Vito. Und wir reden schon wieder Russisch. Ist die russische Sprache einfach nur eine andere, nur rückwärts? Ja, okay, sicher noch. Conspiracy theory confirmed. <lacht> Gehen wir mal in die schwierigen <lacht> über. Da wir jetzt ein paar leichter hatten es einigermaßen gut funktioniert hat. Also, leicht. Relativ. Leicht. McLaren mp 412 c es flüchtet. Ja. Es. Ähm. Mäck. Mer... keine Mäck. Was Ich ich gesagt? Mäck. Mäck. Nee. Mäck. Mäck. Mäck. Wenn es für euch genauso schwierig ist, dann probiert das mal zu Hause. McLaren <lacht> Rennal, Kem. Und dann MP412C ist Ed's Jef, -me. Ich setze das dann im M Editing einfach zusammen und hoffe, dass es der richtige Name ist. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Ich habe nämlich keinen blassen Stimmer. Probieren wir noch zwei Letzten. Nee, jeder einer noch. Jeder hier einer noch. Es darf komplizierter sein. Mercedes-Benz C63 AMG. Ach Gott. AMG. <lacht> ah. -E ähm. Was war's C63? <lacht> AMG. Du, ganz ehrlich. Wieso nehmen wir nicht einfach den Namen vorwärts, also in rückwärts, tun so, als würden wir ihn rückwärts sagen, und wieder umdrehen und es klingt genauso wie vorwärts? Oder ist das zu auffällig? Ist zu so auffällig. Ist zu so auffällig. Arbeit. <lacht> oh <mein> Gott. Gibt's ches <lacht> jerd? Sehr letzter warum Mercedes? Rem. Okay, okay. Dann, dann müssen wir es noch zusammensetzen und dann haben wir zumindest mal den. Nee, wir Also. Wieso machen wir das? Äh, eng äh, äh, äh, Das müsste es eigentlich sein. Ich hoffe, dass das Rückwärts relativ gut klingt. Merselens. Se. Rumgewerkelt, mindestens zwei Minuten. Ja. Mindestens. mindestens. <lacht> okay, hinter den Kulissen haben wir ein weiteres Auto: Lamborghini Aventador. Oh Gott! Nein! Okay, okay. Ja, ah, sind ja. Zumindest sind es keine blöden Zahlen drin, also probieren wir es. Okay, okay, silbenmäßig: Aventador Rod Ad Neva? Rod Ad Neva. Das müsste oh, mal, ja hat Neva und dann noch Lamborghini. Ich habe nicht gemerkt, ich dass das war... Ich habe das jetzt war. andere auch schon vergessen wieder. <lacht> <lacht> inigrob. mal. Inigrob. mal. Okay, okay. okay. Rod at Neva. Inig... Ich habe es schon wieder vergessen. Nee, jetzt, weißt du. In inigrob mal. Jetzt, okay, okay. Mach schnell. Rod at Neva. mal. Bitte lass das das beste Wort sein. Bitte lass das das beste sein, Rückwärts. Ja, nie. auf jeden Fall. Wie ich mir das gemerkt habe. Igin -Igi Rob Mal ist Igin als Name, weil keine Ahnung, Rob, also Rob klingt wie ausrobben, also Rob, so, ne? Und dann Mal ist das französische Wort für schlecht. Heißt Igin hat die Bank schlecht ausgeraubt. Okay. <lacht> Ein letztes und ich möchte eins meiner absoluten Lieblingsautos: Königseck Regera. Areg R, Areg -R? R, -E R? Das klingt sogar da rückwärts wie Regera. Areg Was zur Hölle? Illuminati confirmed. Okay, und dann Königseck. Nix. Gesgin? Gesgin? Gesgin? Raghera. Raghera? Gesgin. Ich weiß nicht, wo ich in Gesgin bei Königs, Bei der Königseck. Eggsginöck. Okay, und das andere war a Aregne. Nee. a ist für ein nee. Wir sind kurz davor, komm dann! a Okay, ich glaube ich habe a Oh Gott. äh nee. eg er Rieger. Arger. Argel, Argereck. Nein. Doch, Regira, Argereck. Nee. Arger. Arger. Ar das Arger. Arger. Arger. Arger. Arger. Arger. Arger. Arger. Nichts Gut, also wenn jetzt meins rückwärts falsch ist, dann tut es mir leid, dass ich so drauf bestanden habe. <lacht> so, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte driftet eure Finger über den Abonnentenknopf. Und wenn ihr Mitleid mit meinem Kissen da hinten habt, dann bitte liked das Video. Und ansonsten sehe ich hoffentlich alle von euch in den nächsten Videos. Zu drin atmen. Im anderen Ort erlaufen sie, mir die Gemünder in der anderen Arme kassen und völlig sie bleiben. Aber das Opfer, schneller Strauchseifer, Frieden ich heute. nur schlecht, wie es leidet, so wie ich so